Herzlich Willkommen zur ersten Ausgabe der RE-MAX News im heurigen Jahr. Ich hoffe, Sie sind gut gestartet. Legen wir los und das ist unser erstes Thema. Das letzte Jahr war trotz aller Herausforderungen ein herausragendes Immobilienjahr. Laut RE-MAX Hochrechnungen wird für 2021 mit rund 160.000 Immobilienverkäufen gerechnet. Ein neuer Rekordwert. Es gibt weiterhin eine sehr hohe Nachfrage nach Immobilien und das beeinflusst die Preise. Was das auch für die Prognose für das heurige Jahr bedeutet, das erfahren Sie jetzt. Das Angebot an Immobilien wird im Jahr 2022 kaum steigen. Die Nachfrage nimmt jedoch erheblich zu. Der Preistrend bei Wohnimmobilien zeigt daher stark nach oben. Am stärksten nachgefragt sollen Baugrundstücke, Wohnobjekte in Einzellagen, Einfamilienhäuser und Wochenendhäuser werden. Also Immobilien mit mehr Distanz zum Nachbarn. Manche nennen das auch Stadtflucht. Das ist die gesammelte Expertenmeinung von 600 Remax-Immobilienmaklerinnen und Makler aus ganz Österreich. Tipps für Käufer: Unbedingt Vormerkservices bei Ihrem Makler für die Immobiliensuche nutzen. Außerdem, Kaufinteressenten, die ihre finanziellen Möglichkeiten bei der Bank vorab klären, sind im Vorteil. Interessant ist auch die Prognose für neue, frei vereinbare Mieten. Diese sollen 2022 unter der Inflationsrate steigen. Die Preise für Eigentumswohnungen legen generell wieder stärker zu. Die Rentabilität von Anlegerwohnungen geht tendenziell weiter zurück. Sollten Sie gerade daran denken, Ihre Immobilie zu verkaufen, dann ist also jetzt ein sehr guter Zeitpunkt dafür. Oft beschäftigt einem auch das Thema der Immobilienweitergabe innerhalb einer Familie. Die Gründe für eine Immobilienweitergabe oder einen Verkauf können vielseitig sein. Aber eine Frage ist immer die gleiche. Was ist meine Immobilie eigentlich wert? Die Bewertungsverfahren von Immobilien sind in Österreich im Liegenschaftsbewertungsgesetz geregelt.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 Auf alle Fälle sind die aktuellen Lockerungsschritte der Corona-Maßnahmen in aller Munde. Das Homeoffice wird aber voraussichtlich Teil unseres Arbeitsalltags bleiben. Der erwartete Trend in Richtung weniger Büroflächen in Österreich ist aktuell definitiv noch nicht sichtbar. Dazu kam eine Analyse der RE-MAX Commercial Group, unter der ausgewählte Gewerbeimmobilienexperten innerhalb des RE-MAX-Netzwerks firmieren. Mehr dazu erfahren Sie jetzt. Der Büromarkt bleibt krisenresistent. Aktuell werden noch wenige neue Büroflächen fertiggestellt. Das führt dazu, dass das Mietniveau in den Toplagen weiterhin stabil bleibt. Einzig in Klagenfurt konnte laut der Experten von Remax eine deutliche Steigerung zum Vorjahr ausgemacht werden. Die Fertigstellung von neuen Büroflächen wird jedoch in den kommenden Jahren österreichweit zulegen und damit für einen Qualitätsschub am Markt sorgen. Im ersten Pandemiejahr 2020 ist vereinzelt bereits ein Abgesang auf klassische Büroimmobilien angestimmt worden. Der hat sich aber als falsch erwiesen. Heute kann man wohl mit großer Wahrscheinlichkeit sagen, dass der Büroimmobilienmarkt auch nach Ende der Pandemie ein wichtiger Treiber für den gewerblichen Immobilienmarkt bleiben wird.